Ist der Emil ein Egoist? Der Emil ist selbstverständlich ein Altruist, also in den Augen von uns Ego-Paten. Hofer, die Zeiten sind wack. Der soziale Zusammenhalt gerät immer mehr ins Hintertreffen. Ich bin da nicht so negativ. Ich schaue, was ich greifen kann und greif's mir, es streckt sich halt jeder nach der Decken. Ja, das mag schon sein, aber wenn wir uns nicht mehr als Gemeinschaft begreifen, dann herrscht ja quasi, ja. Anarchie, oder? Ich fahre zum Beispiel nur noch mit dem Auto. Die öffentlichen Verkehrsmittel kannst du ja nicht benutzen, da sind einfach zu viele Leute drin. Aber wir sollten doch den Individualverkehr möglichst einschränken im Interesse von uns allen. Ich kann unmöglich auf das Auto verzichten. In die Arbeit sind es doch einige Kilometer, also ganze zwei ist schon weit. Und dann kommt noch die Witterung dazu. Im Sommer ist es so heiß, dass ich die Klimaanlage voll auftrennen muss, sonst hält es einfach keiner aus. Egoismus ist eine Handlungsweise, bei der einzig der Handelnde selbst die Handlungsmaxime bestimmt. Dabei haben diese Handlungen zumeist uneingeschränkt den eigenen Vorteil des Handelnden zum Zweck. Hast du es schon mal mit einem Vorarl probiert? Ich fahre ja so gern Auto. Das macht mir Spaß. Ich fahre am liebsten auf der Autobahn. Da kann man dann ab. Bissener Gas geben. Aber Vorsicht, nicht zu schnell, auch bei uns werden in Zukunft den Rasern die Autos abgenommen, genauso wie in der Schweiz und in Italien. Ich bin ein Verfechter des Privateigentums, also was ich bezahlt habe, kann ich auch so benutzen, wie ich will. Ja, das trifft vielleicht auf ein Haus zu, aber ein Auto bewegt sich doch und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann gefährdest du auch andere. Ich fahre seit bald 40 Jahren mit dem Auto. Ich bin ein wirklich guter Autofahrer. Die anderen, die nicht über meine reichhaltige Erfahrung verfügen, sind gut beraten, Rücksicht zu nehmen. Egozentrismus bezeichnet die Haltung eines Menschen, der seine eigene Person als das Zentrum allen Geschehens betrachtet und alle Ereignisse von seinem eigenen Standpunkt und von seiner eigenen Perspektive aus bewertet. Es geht ja darum, die nachfolgende Generation ist die erste seit Jahrhunderten, die schlechter haben wir als die Generationen davor und es liegt an uns, das ganze wieder auf Schiene zu kriegen. Ich schaue natürlich darauf, dass meine Kinder einen guten Lebensstandard haben werden. Ich bin in meinen Investitionen gut aufgestellt. Ich investiere fast ausschließlich in erneuerbare Energien und technische Innovationen. Ich habe ein Fondsportfolio, das genau auf mich und meine Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtet ist. Ich kümmere mich eben wirklich um die Zukunft des Planeten. Was uns wieder zurück zum Radl bringt, Hofer. Zwei Kilometer sind wirklich nicht zu viel mit dem Drohtesl. Und im Winter kannst du echt einmal die Öffis ausprobieren. Ich lasse mir doch nichts von oben herab verbieten. Ich bin ein freier Bürger. Ich habe das Recht auf ein Leben, das mir alles bietet. Als Egopathie bezeichnet man in der Psychologie entweder das Auftreten schizophrener Zustandsbilder und oder verbal aggressives Verhalten. Hofer, ich höre von dir immer nur ich, ich, ich. Ich spiele halt in meinem Leben die Hauptrolle. Ich schreibe das Drehbuch führe Regie und vor allem produziere ich die ganze Sache ja auch. Also sag ich auch, wo es lang geht. Ja, aber du kannst ohne deine Mitmenschen nicht existieren. Ich weiß, ich bezahle sie ja auch für ihre Dienste. Das muss reichen und ansonsten sollen sie sich schleichen. Aber du kannst ja nicht sagen, mein politisches Programm. Ich, meine moralischen Grundsätze. Ich, die Lösung aller Probleme. Ich, ich kann sehr gut mit dem Neid anderer Leute umgehen. Ich mache mir keine Gedanken darüber, dass andere eben noch nicht in ihrem Leben so weit gereift sind wie ich. Verstehe, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich bin ganz deiner Meinung. Toi, toi, toi.